Oh, hi und willkommen mein name ist bro nero lp und ich bin Metal mario bros da wir euch zurück zu bro ja. Yeah, beim letzten mal haben wir es endlich geschafft Rail fortress down zu kriegen was überhaupt nicht lange gedauert hat yeah. <lacht> aber wir, jetzt, das und wir haben auch gesehen wir haben einen geheimen auftrag machen wir den mal. Mit, mit, mit dem bedrohungsmeter ja, das das ist ein geheim einsatz time bros weit im feindgebiet auf einer mission zur eliminierung des anführers der terroristen cool Mach. Cool. ja also spielen wir mit time Bro. ja der kann die zeit fahren, also. hm. ist nicht schlecht da haben wir wahrscheinlich nicht ganze oh. oh. okay. dann sagen mir nicht wir müssen schon wieder rennen uh. hm. ich glaube das muss wer ich glaube deswegen mussten wir auch die zeit anhalten ja guck mal, mal. Oh. Hm. Nee, hier ist nichts okay, okay. <lacht> cool. ja was du nicht sagst. Ja, machst du nicht sagen? Okay. Halt die Zeit an. Ich habe die Zeit angehalten. Oh, ich, nein! Bin, ich, bin tot. <lacht> ich auch mein Fest da oben schon drauf Rennen, oh, renn, rennen. Alter, ich bin so viel schneller als du hier Sag noch mal oh, da sind Segen ich bin tot und was jetzt <lacht> ich habe keine Okay, vielleicht sind wir doch gleich schnell nein nur no. <lacht> oh. jetzt der end ging langsam Oh Gott. Nein. Da war fast. Ah. Oh. Oh. Nein. Nein. Nein. Ja. noch Nein. kann man auch noch, ne? Okay. Ich ich runter. Nein. Nein. Nein. War du bist doch schon tot. Keine Ahnung. Warum haben wir jetzt Zeitlupe so schnell? Für euch? <lacht> Und warum liegt da Stroh rum? Uh. Renn, renn, renn. Uh. Checkpoint. Oh, oh, oh, Checkpoint! Oh mein Gott. Ah! Oh. Ah! Oh, äh, ach, da okay, äh, oh. oh, ist oh, oh. ähm, <lacht> ähm, <lacht> was? Anstopp. <lacht> was? Ähm, nicht. <lacht> oh. ich vielleicht ja nicht. Kann man die Dinger abschießen? Wie sehen? Keine Ahnung. <lacht> ja, kann man, glaube ich. Hm. <lacht> wie muss man das machen, ne? Ja, wie muss man das machen? Oh, ich glaube, ich weiß wie. Wie denn? Siehst, du, siehst du diesen Gastank? Auf dem müssen wir drauf gehen. Oh Gott. Seiner so, muss halt anschießen. Seiner muss... Okay. Jetzt ist ja drauf. Oh Gott. Das ist Rätsel, ey. glaube ich. Oh. <lacht> Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, warte, oh was. Oh oh. oh. Nein! Nein, nein! Da war das Ziel! Ich dachte, wir. Oder? Nein! Warum nicht? Warte mal, wo sind wir? Okay. Uh, ja, feinschlapp. Au! <lacht> okay. muss gleich, dass wir ein Checkpoint gefunden haben. Das war mir auch nicht klar. So, so. Ja, ne? Habe ich hab ja. dran gedacht? durch, ne? geh durch. Einfach krass. Hey, man muss ja dran denken, es zu sagen. Nein, Aber wenn ich nicht da nicht, oh mein Gott, nein. Ich bin hängen geblieben. <lacht> Okay, okay. Ballam, ballam, ballam, ballam, ballam, äh, Nicht zu so viel. Ich <lacht> sagen, nicht zu so viel. Ein bisschen baller aber nicht zu so viel. Ja, zu viel ballern ist auch nicht gesund, Kinder. Ob <lacht> wir beide am Zeitloop, okay. Dann sollten wir vielleicht beide nicht auf einmal einsetzen. Ich fest. Und ich bin tot. Gott. <lacht> <Mist. lacht> Wir haben ja halt so weiterhin geschafft, ey. Haben wir ja. erst mal. Okay. Hier äh. okay, ein Untergrundweg. Aho. <lacht> War oh, so eine Hektik, ey. Ah, der Segel ist auf mich gefallen. Alter. <lacht> Ich konnte Time Stop nicht aktivieren. Ja, du hast keinen, glaube ich. Doch, ich hatte, ich hatte Time Stop. Ah! Oh, ah. ah. Das war alles auf einen drauf, Alter. So, jetzt. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Nein. Nein, nein, nein. Geh runter. Wo bin ich nicht sicher? Ist das? Hier. Aus dem Weg, aus dem Weg. Aus hier. Ja. Nee. In Zeitlupe wegfliegen. Nee. <lacht> oh, selbst die Musik? Time Slow. Time ammo slow. Yeah. Okay, da hat nicht so lange gedauert, glaube ich. Ne. lag Ukraine, wohl eher Mikreine bringt ihnen die Freiheit. Äh, mh, nicht so ein gutes Alter. Thema, gerade zu überreden ja, ne? wollte, ich, wollte ich gerade sagen. Ja. Ziemlich heikles Thema. Ja. Aber ja. Sag mal, was sind die anderen? Ja. Ich bin tot. Aber ich bin mit Würde gestorben. Ja. <lacht> hey, was ist das? Ist irgendwas Rotes? Bin eine rote Spinne? Mach sie weg. Ja, weg damit. Ja, <lacht> weg. Yeah. Äh. Okay. Das an. Ja. Jetzt sind leckere Truhen. Wir sind drauf. Sind zum Sterben gut. Zum also, Sterben lecker. Hmm. Das ist noch chillig. Ä äh. hat den Kopf weggeballert. Ah, bitte. <lacht> yeah. Yeah. Der Dicker hat gar nicht gesehen, was passiert ist. Ja auch nicht. Boah, was? Aber hey, also ich muss sagen, das ging relativ schnell. Ja, war relativ chillig. Ist mal wieder so weit, oh Mann, nee. oh Mann, das habe ich den Spross, Digger, verloren. Oh mein ja, Gott, oh mein Gott, oh oh. wie hätte ich das nicht getroffen? Ich bin, oh. äh, ja, <lacht> Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin Schatzjäger, da, was auch immer Indiana Jones ist. Er ist schatz, er ist Schatzjäger. Oh. Oh. Ich bin immer noch hier. Verweg Du bist da Welt. Fang an zu glauben. Wieder runter. Ach, du bist da drin. Au. Geh mich. Hi, wir, Hey, hier ist Munition. Warte halte ich ich hab so eine Pille wieder. So. Oh ja. Ausgeschossen. Also schnell Ende. Feiner. Oh, Aus hier. Oh. Schon geschafft. Oh. Ich muss sagen, das Gebiet ist wesentlich leichter als das letzte. Ja. Was ist der Haken? Ja, was ist der Haken? Gibt es einen Haken? Hm. Es muss doch einen Haken geben. Ein Haken im Form meines Bosses? Wahrscheinlich. Hm. Uh -oh, äh, ja doch. Äh. oh, jetzt haben die schon Jetpacks. Hey, gibt's da um. ja nicht? Die haben Jetpacks, ich gehe einfach trotzdem durch. Oh. oh. Um. oh. Nein. Verstärkung kommt. Scheiße. Ich habe hab gerade so, so schnell auf X gemasht, <lacht> dass ich gar nicht gesehen habe, dass dieser Stein noch auf mich runterfällt. Ja. Yeah. Ich bin... Warte auf, das ist eine Säge. <lacht> ja, Säge. Na, oh. passiert. Ja, okay, was da passiert ist. Da war der Fehler. Na. Oh, bin in der Zeitlupe gestorben. Ja. Oh. Oh Gott. Nein, ich kann die ich kann die Dinger nicht hypnotisieren. Oh, da bin ich weg. okay alles klar warum denn nicht ich glaube mich kommst du aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht habe <lacht> <lacht> <lacht> ich hab mich erwischt Ich hab vergessen, was er konnte. Ah. Ich hab gedacht, wir kommen die Leiter nicht runter. die serien anmachen, dann kommen noch mehr Leute. Ach, das sind unsere Leute. Ja. Die werden und die werden mir jetzt helfen. So. ich sehe es nicht. Ne? Ja, ja haben, haben wir haben ja richtig viel getan. Scheiß haben sie getan. Das ist mir wert. Das, ist, das sind unsere Fans! Keine Paparazzi! Genau! Nicht die Geisel töten! Oh, es ist wieder soweit! Jawohl! Das, das war's. Der steht jetzt einfach nur so, oh, was mache ich jetzt? <lacht> ja, was ich nicht? Ist er gerade oh, nach Gott. oben geschwungen? Nee. <lacht> Oder ich habe nicht drauf geachtet. jetzt ist gerade voll nach oben geflogen. Wie im Film. Wie im Film. Was kommt denn jetzt? Ich bin tot! Äh, komm ich da überhaupt? Ähm. No. <lacht> okay. Ich weiß, ich weiß nicht, was dieser eine Spezialfähigkeit von dem ist. Rest in Peace, Bro. In Peace, Bro. Ähm, ja, selbes Problem wieder. Okay. <lacht> hm, hm. Nein, ich wollte Robocop sein. Nein! Oh. Oh. Ah, da kannst du mich auch wieder beleben. Ja. Au, oh, ich bin tot. Na, okay, cool. Ich habe die Säge mitgenommen. Oh, und die Säge hat mich mitgenommen. Oh. Und wir haben ein Checkpoint. Diese Antenne dran, dran ist, das sind unsere Rück, äh, Point, checkpoints ich weiß, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen konnte. Ich so, glaube, das ist eine das ist doch gerade niedergefackelt. Ah! Muss ich unbedingt die ganze Zeit schießen, ne? Ich war's trotzdem! Ähm. Ich bin voll weit entfernt. Terrorbot, what is love? Baby, don't hurt me. Hurt me. Ähm, ich bin voll don't weit hurt. entfernt. <lacht> ja, ich bin voll weit entfernt, ey. Ja. Also Terrorbot, what is Love. Alles klar. Brauchen wir noch nicht, ne? Ja. Ich kann mal ein bisschen näher kommen. Ich glaube der fängt gleich schießen. Ich glaube du sollst wieder runter oder hochgehen. Ja, und ist auf den Wind geritten, ne? Jetzt kommen wir zu um den Boss, komm an. Genau. Jetzt waren wir fertig. Ich bin gestorben. Ah. ah. Ach so. Ah, er ist da. Oh, das war eine sehr blöde Position für ein Ding. Ähm. Ah. Oh, war ich tot. Wisse jetzt? Irgendwo da unten. Ah! Äh, Einer? Nein. Nein. Nein. Okay, irgendwie nimmt da keinen Schaden. Was eine ist. Oh, ja. Ja, das ist eine Schwachstelle. ist. die knarren. Ja, das sind die Getlings. Das ist eine Schwachstelle. Oh, oh mein oh. Gott! Der kam aus Nichts, das ist so unfair. Ja, nee, aber was soll ich mit dem machen? Oh. Das mal ein paar Leben well. hier. Oh, God. <laughs> ah. Ah. Ah. <laughs> oh. from an boss Yeah Devil. What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more Ah. Yeah crazy what love can do, though huh? uh. <laughs> Oh god Der Der kommt von oben. Ich weiß. Ah nein. Aber hey, du bist auch wieder da. Ja, ich bin auch wieder da. Was ist er denn? Und da ist er. Ah, ich verstehe. Er hat mehrere Schwachstellen. warum ist denn da noch eine siege nein geschafft! wir mit deinen dingern wehtun genau ja, Ich die ganze zeit hab's äh, Entschuldigung. Nice. Yeah. Okay. Ich glaub, wir sollen diese Gastängs auch irgendwie übrig lassen. Yeah. Yeah. Ich war mal Zeit. Nein. Noch mal ein Time stop. Knapp äh, grad nicht so. So, warum ist das Säge? Ja, das ist mir auch gerade passiert. Hm. Hm. Nein! Nein! <lacht> ja. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das auch schwierig ist, ey. Danke. Ah, ja. oh, okay. oh, super. Er ist eigentlich nicht schlecht, glaube ich. Lass ihn mal runterkommen irgendwo. Oh, oh. Ah, da bin ah, ich. Er über <lacht> uns. Den schnappe ich mir. Ja, Na. Oh. Oder auch nicht. Okay. Mann, von einem Nahkampf zum nächsten Tag. Oh, oh, oh. Ugh. Nein. Nein. Ohnehin. Okay. Äh. Wo ist denn die Säge? Oh, neuer Charakter, wieder. Ja. Yeah. Was okay. ist eine Säge irgendwo? ab okay. genau die. Ich mach den mal weg. Uh. Wollen wir erstmal hier auf ein bisschen. besten wenn einer immer auf eine seite ist der andere ist auf einer anderen seite ja oh. ich seh nichts ich auch nicht oh. Oh, ich nein Harry Broling. Okay. Oh, die kann doch von unten oben schießen. Ja. Nein, hey, warte mal. Aha! ja mal an! Na oh, komm, noch ein bisschen. Oh nice. oh, nice. Super. Yeah, uh. Man. Uh. <laughs> ich muss sagen, der Boss war wesentlich einfacher als Rail Fortress. Wow. Uh der anzeige ist äh, hier tatsächlich sehr niedrig. Ah. Oh, boah. Oh, boah. Hm. Also nicht die Terrorstufe oben links irgendwie. die irgendwie da die, äh, dass wir weiter haben, äh, Finale sind oder was? hat die mal wieder runtergeht oder so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann wir ja sehen. So, ja, von Bro Force. Yeah. Bis dann, ey.